Dann schauen wir mal. Hi, Escort. Die ist meister schon in der Barriere. Das ist die Barriere. Ach nee. Das ist es, was uns alle im Untergrund einsperrt. Wenn du noch irgendetwas zu erledigen hast, dann mache einfach, was du machen möchtest. Ich verstehe. Dann ist es also soweit. Oh Gott, Eskoa. Wenigstens lebt er wieder. Ja. Bereit. Frage ist für wie lange. Fucking Eskoa. Ein komisches Licht erfüllt den Raum. Müssen wir jetzt den gleichen Kampf nochmal machen? Zwielicht scheint durch die Barriere. Was scheint... Auf, ne? Deine Reise wäre endlich zu Ende. Du bist erfüllt von Entschlossenheit. Danke, das wusste ich noch nicht. Mensch. Es ist zwar nett, dich zu treffen. Lebe wohl. Ich liebe das Face. Warte, Toriel Kirin? Was für eine elende Gestalt, einfach ein unschuldiges Kind <lacht> anzugreifen. habe nichts getan. Hab keine Angst, mein Kind. Ich bin es deine Freundin und Tüterin. Hi. Als erstes dachte ich, ich lasse dich deine Reise alleine antreten. Aha. Aber ich konnte einfach nicht aufhören, mir Sorgen zu machen. Dein Abenteuer muss wirklich heimtückisch gewesen sein. Und solltet ihr schlussendlich eine furchtbare Bürde auferlegen, Um diesen Ort zu verlassen, hättest du eine andere Person töten müssen. Wie ich dich im ersten Run gekillt habe. <lacht> du hättest Astgore besiegen müssen. Habe ich schon eigentlich. Aber ich habe realisiert, dass ich das nicht erlauben kann. Es ist nicht richtig, etwas zu opfern, nur damit jemand gehen kann. Dich zu offen ist richtig. Ist das nicht das, was ich dir die ganze Zeit verhindern, was ich die ganze Zeit verändern wollte? Lass uns also diesen Kampf erst einmal anhalten. So schlimm wie es auch sein mag. Auch er verdient Gnade. Tori, du bist okay. zurück. Nenne mich nicht Tori, Dreamer. Du erbärmlicher Welpe. Oh, sein Face! <lacht> Wenn du uns wirklich befreien wolltest, hättest du die Barriere mit einer Seele durchquert und wärst mit sechs Seelen zur Rettung zurückgekommen. Aber stattdessen musste jeder in Verzweiflung leben, weil du hier lieber darauf gewartet hättest, dass nie ein Mensch kommt. Oh, oh Tori. Du hast recht. Ich bin eine elende Gestalt. Aber können wir nicht wenigstens wieder Freunde sein? Nein, ist kommt. Oh. Oh. Was macht ihr jetzt? Hey, The wo Fuck! Du? Ja, bei mir hast du gerade gelegt, auf einmal ist der Andein. <lacht> ja, jetzt er ja, denn. Ja, Escort. Mensch. Wirklich immer noch die Übertragung. Hm. Niemand bekämpft irgendwen, sagt sie. Also, niemand bekämpft irgendwen. Ihr werdet alle zu Freunden, oder? Ich... Ähm, Hallo, ich bin Toriel. Das Hallo, <lacht> ich bin Toriel. Das kommt so richtig behindert so. Ja, ja. hi, ich bin Toriel. Und nein, der guckt so, so Bist Lieben. du ein Menschenfreund? Nett, <lacht> dich zu treffen. Das ist, sie kennen halt alle. <lacht> sie kennen ja alle Toriel nicht. Das ist ja das Ding. Ja. <lacht> ähm. Der oben okay. links da heute erstmal. Ja, oh, Esko. Nett, dich zu so treffen. <lacht> hey, Esgore, ist das deine Ex? <lacht> <lacht> wow, das ist hart kumpel <lacht> uh, Hi! <lacht> Niemand verletzt irgendjemanden. <lacht> <lacht> oh, bist du auch ein Freund? <lacht> ich bin Toriel, hallo. Ähm, <lacht> um, uh, hi! <lacht> Es gibt zwei davon. <lacht> hey, niemand bekämpft irgendwen. Wenn jemand jemanden bekämpft, dann muss ich an dein nach Hilfe fragen. <lacht> hallo. Oh, hallo, eure Hoheit. Hey, Mensch. Hat sich Esko rasiert? Und sich geklont? <lacht> Hey Leute, was geht? Diese Stimme! Oh fuck! <lacht> Hallo, ich denke wir... ...kennen uns? Oh hey, ich erkenne auch deine Stimme. Ich bin Toriel. Freut mich, dich zu treffen. Mein Name ist Sans. Und äh, gleichfalls. Oh warte, dann... musst du sein Bruder Papyrus sein. Grüße, Papyrus. Es freut mich, dich zu treffen. Hey, der Bruder okay. hat mir so viel über dich erzählt. Wow! Ich kann nicht glauben, dass Eskos Klon mich kennt. Das ist der beste <lacht> Tag in meinem Leben. Eskos weint so hart. Hey, Papyrus. Mit was öffnet ein Skelett seine Haustür? <lacht> hm, mit einem Skelettschlüssel? Nein, Dummerchen. Ein Skelett öffnet seine Tür mit... ...einen Schlüsselbein. <lacht> oh, ich ändere meine Meinung. Das ist der schlimmste Tag in meinem Leben. Wie guckt. <lacht> <lacht> erst. Komm schon, Esko. Alles was gut. <lacht> ich film viele Fische im Meer. Ja, Esko. Andain hat, hat mit den Fischen voll und ganz recht. <lacht> Manchmal muss man einfach nicht äh, den pelzigen Bossmonstern hinterherjagen und äh, einfach einen wirklich netten Fisch kennenlernen. <lacht> äh, das ist eine Metapher. <lacht> naja, es ist eine gute Analogie. Oh, God. oh mein Gott. Umarmt <lacht> ihr beiden euch endlich mal. Oh, das ist so gut. Das Publikum schreit nach romantischer Action. Hey, klappe. Mann, der Typ hat vielleicht Nerven. Richtig, Elfes? Ähm, Elfes? <lacht> äh, äh, Nein! Er hat recht. Machen wir es! <lacht> äh, äh, ähm, äh, ja, okay. <lacht> Halte dich nicht zurück. Oh Gott. Oh Gott, Aber nein, ich... nein. Nein, nein, nein. Ich liebe dich. Ich aussagen, es auch Eben wollten Alter. wir sie umbringen. Warte. <lacht> Elfes Gesichtsausdruck. <Ja. lacht> nicht von den Menschen. Gute Angst. Und guck mal, Papyrus. Äh. Le richtig, entschuldige, ich habe mich überschlagen. Äh, hey, hey. <lacht> Mein Kind, scheint als müsstest du noch eine Weile bleiben. Aber sieh nur, äh, wie viele tolle Freunde du hast. Ich denke. Außer Elfes kann ich eigentlich. Äh, ja. <lacht> <lacht> ich denke, du wirst hier glücklich sein. Yay. Ich würde mir gerne... äh, oh, Hi, auf. das erinnere mich daran. Papyrus, du hast doch jeden hierher gerufen, oder? Naja, außer ähm, sie. Äh, wie auch immer. Wenn ich vorher hier war, wie wusstest du dann, wie du alle herrufen kannst? Sagen wir einfach. Eine kleine Blume half. Oh Gott, nein. Eine kleine Blume. <lacht> Holy shit. Sie werden alle gleichzeitig gekillt. Nein, bitte, Toriel, Bitte, Toriel, soll sterben. <lacht> ihr Idioten. Während ihr euren kleinen Familienrat hattet, habe ich die Menschenseele genommen. Und jetzt unterstehen sie nicht nur sie mir, sondern auch alle Seelen deiner Freunde. <lacht> und weißt du, was das Beste daran ist? Es ist alles deine Schuld. Weil sie dich wegen dir lieben. All die Zeit... ...die du mit Zuhören verbracht hast, sie aufgewundert hast, dich gekümmert hast. Ohne das wären sie gar nicht hierher gekommen. Und jetzt werde ich mit ihren und den Menschenseelen meine wahre Form erreichen. <lacht> Wie? Warum ich das noch immer mache? Verstehst du es nicht? Das ist alles nur ein Spiel. Wenn du den Untergrund glücklich verlässt, gewinnst du das Spiel. Und wenn du gewinnst, spielst du nicht mehr mit mir. Was soll ich dann machen? Aber das Spiel zwischen uns wird niemals enden. Ich halte dir den Sieg vor Augen. Nur um ihn dir dann schnell wieder wegzunehmen. Immer und immer wieder. <lacht> Hör zu. Wenn du mich besiegst, gebe ich dir dein glückliches Ende. Ich bringe deine Freude zurück und zerstöre die Barriere. Jeder wird zufrieden sein. Aber das wird nicht passieren. Du. Ich halte dich hier. Egal was passiert. Geil. Selbst wenn das bedeutet, dich eine Million Mal zu töten. Ähm, um, fuck. Das ist scheiße, Punch. Kannst nicht mal ausweichen. Ja, ja. Also wirklich. <lacht> wer Wen wir, haben wir vergessen, wer uns jetzt noch rettet? Oh. Was? Hab keine Angst, mein Kind. Egal, was passiert. Wir sind immer da und dich, um dich zu beschützen. Wir haben ge... Das stimmt, Mensch! Du kannst gewinnen! Mach einfach, was ich machen würde! Schlechte Witze Glaube nicht. an dich! Naja, er erzählt ja keine schlechten Witze. <lacht> und er kocht schlecht. <lacht> hey Mensch! Wenn du an mir vorbeikommst, schaffst du alles. <lacht> keine Sorge, wir sind bei dir. Wie? Du hast diesen Typ noch nicht besiegt? Komm schon, dieser Spinner kann dir nichts anhaben. Rein technisch sollte es nicht möglich sein zu gewinnen. Danke, Elvis. Ach, halt die Klappe, helfe! <lacht> Aber irgendwie glaube ich, dass du es schaffst. Mensch, für die Zukunft von Menschen und Monstern. Bleibe entschlossen, wie schon die ganze Zeit. Oh mein Gott! Das Monsterkit. Das Muffet. Nein. Und der Hund. Ich nicht. Ah, nein! Unmöglich! Das kann nicht passieren. Du. Du. <lacht> ich kann oh, nicht fuck, glauben, dass du so blöd bist. Schade, dass du das vorhin. Was kommt diesmal raus? was this moment? You know, you are fucked up. Ja. <lacht> Jetzt bin ich gespannt. Es will? The fuck? Oh, oh ja. Naja, ist diesmal etwas geistig gestört. <lacht> Nicht nur er. Ja. Endlich! Ich habe es satt, eine Blume zu sein. Du warst? <lacht> Flowey ist Asriel? Was? Hallöchen! Ja, hi! Bist du da? Ich bin es, dein bester Freund. Yeah. Was? Ezreal's Dreamer. Das sieht aber anders aus, als ich mir vorgestellt habe. Was denn Was? Ja, Flowey ist Asriel. Flowey, also ist wirklich Frage, ist, ist, ist, ist das die ultimative Form, von der auch in der Geschichte die Rede war, wo er dann ins ja. Dorf ging und alles? Ja. Das Warte, also Esriel es ist gestorben und seine Seele wurde in Flowey gepackt? Nein. Esriel ist gestorben. Oh fuck, jetzt geht's ab. Ja. Yeah. <lacht> ich liebe Wall, das. Ewige ähm, Was ich dazu echt sagen muss, Esriel ist gestorben. Und als Esriel gestorben ist, bei Monster zerfallen er zu Staub, hat sich sein Staub auf dem Blumenbeet ausgebreitet. Und zwar auf der ersten goldenen Blume. Und das war Flowey. Und dadurch, dass Elvis der goldenen Blume Entschlossenheit initiiert hat, wurde es Flowey. Ein sehr loses Monster, aber es war halt quasi Asriel. Aber es ist doch echt super, jetzt haben wir Asriel wiederbelebt. <lacht> ja, aber er <lacht> Ja, dann müssen wir irgendwie ihn wieder zu Verstand bringen. Äh, ja. Es muss vom Drogen. By the way, der Bosskampf wird ziemlich cool. Der Drogen war nicht nur bei Asriel. Asriel Deemer, unendlich Attacke, unendlich Defense, die absolute Gottheit. Cool, klingt nach Hoffnung. Was? Die absolute Gottheit? Das Oh fuck, die Attacke ist, ist so Schock, okay. Oh mein Gott. Äh, uh, yo. Oh fuck it. Sollen <lacht> wir auch so einen Karamellkuchen gegen, geben, um ihn zu sprechen? Asriel Elite Schockbrecher. Äh. Uh. Oh fuck, ich hab fast gar nichts dabei. Aber hey, das ist, das ist nicht schlimm. Ich glaube nicht wirklich. Ich Hoffen meine, er hat seine Eltern umgebracht. also keine Ahnung. Du hältst an Hoffnung fest, der Schaden in diesem Zug wird begrenzt. Weißt du, ich möchte diese Welt gar nicht mehr zerstören. Oh shit. Oh fuck. Oh fuck, Alter. Yo. Es wird ruft Chaos-Säbel. Wie sieht's aus mit Träumen? Du denkst darüber du nach, total? warum du hier bist. Du fühlst, wie die Leere in deinem Inventar schwindet. Nachdem ich dich besiegt habe und totale Kontrolle über die Zeitlinie habe, werde ich einfach alles zurücksetzen. Ja, das hat zwei Master Swords. Au. Oh. Au, oh, fuck. Ja, weiß ich ja, warum nicht geheilt. Doch, es weigert sich. Entschlossenheit! Ja, das ist ein Bosskampf, wo man nicht sterben kann. Immer wenn man stirbt, wird man glaube ich drei Züge oder so zurückgesetzt. Und das hier äh, kriegen wir, wenn wir träumen. Und das ich heilt uns komplett, nicht. deswegen... Ja. Man kann Und den Bosskampf fuhr. eigentlich nicht verlieren. Ich kenne Menschen, die können das. <lacht> <lacht> oh mein <lacht> Gott, dieser Angriff. Warum fand ich das witzig? Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> er Schock. Das weiß ich auch nicht. Ich hasse die Attacke, by the way. Alter, als ob ich noch keinen Damage hatte. Okay, jetzt. Durch Entschlossenheit wurde der Traum zur Realität. Du bist komplett geheilt. Okay, die Attacke nochmal. Ah, Gott. Ich verwechsel es immer. Ich verwechsel es immer. Oh, Gott. Das ist so Fuck. Süß. Alter. Äh. All dein Fortschritt, all die Erinnerungen. Ich werde alles auf Null zurücksetzen. Lol. Der Tag kennen wir gar nicht. Was zum... Er ja, hatte diesmal einen anderen Dialog gehabt. Okay. Was zum Teufel? Okay, ja, die kenne ich. Kenn ich. Dann äh, haben, haben wir Ich glaube, weil wir nicht gestorben sind, ging <lacht> das jetzt schneller. <lacht> Kann das sein? Äh. Wow. Das ist wirklich was Besonderes. Dann wäre nicht übermütig. Okay, okay, äh, dann werde ich hier jetzt einmal kurz, äh, ja, ne, hi. <lacht> Willkommen zurück bei Undertale oder so. <lacht> Aus irgendwelchen hi. Gründen, weil ich nicht gestorben bin, ähm, ja, ging das jetzt überraschend schnell. Ja, wie ihr seht, wir sind jetzt Rose. Ähm, das hat einen Grund, und zwar, äh, ja, Aufnahmen und so sind nicht so toll, sind nicht so lecker gewesen. Oder oh, City meinte einfach mich. Auszustellen, einfach so. Das bedeutet, wir müssen das hier nochmal spielen, was vor euch gemacht, macht, weil ihr es nicht nochmal seht. Ähm, ja. Hi. <lacht> oh. Ja, hi. Hast du so ausgebreitet? Ja. Keine Ahnung. Ich habe. Ich, ist es ist irgendwie ein bisschen seltsam gerade. Ah ja, stimmt, das, der kommt jetzt. Ja. Genau. Und jetzt kann ich nur auf Tat. Du kannst deinen Körper nicht bewegen. Hahaha, <lacht> sieht zu meiner wahren Macht auf. Oh fuck. Ja. <lacht> dann geht er down. Ja. Glück so kann nicht man hier dann. nicht sterben. Doch, es weigert sich. Lois wird das das erste Mal gesagt, weil es davor nicht war. Lol. lol. <lacht> oh man. Ich bin gespannt, wie der Part wird. Du kannst deinen Körper nicht bewegen, immer noch. Ich kann es fühlen. Jedes Mal, wenn du stirbst, verlierst du Halt an dieser Welt. Jedes Mal, wenn du stirbst, vergessen dich deine Freunde immer mehr. Dein Leben endet hier in einer Welt, in der sich keiner an dich erinnert. Wow, Alter. Oh nein. pro nein. Was sollen wir nur tun? Die Welt geht unter. <lacht> du hältst noch immer fest? In Ordnung. In wenigen Momenten wirst auch du alles vergessen. Diese Einstellung wird in deinem nächsten Leben weiterhelfen. Immer noch? <lacht> Komm schon. Zeige mir, was deine, was dir deine Entschlossenheit jetzt bringt. Aua. <lacht> Dein Körper ist bewegungslos, nichts passiert. Du zappelst, nichts passiert. Du versuchst, deinen Spielstand zu erreichen, nichts passiert. Du versuchst wieder, deinen Spielstand zu erreichen, nichts passiert. Es scheint unmöglich zu sein, das Spiel zu speichern. Aber vielleicht kannst du mit dem bisschen Kraft, was übrig ist, jemanden anderen retten.